Ähm, äh, wie heißt noch nochmal diese Steine, die man durch die Pfeife raucht? Crack! Crack! Ich bin Bäcker Während andere verkackt haben, bleibe ich Bäcker Ich handele mit Backwaren es ist Es gut und wenn sich das Ende nähert Ich bin auch Bäcker, wenn der Teig nicht mehr gehrt. Ich bin Bäcker, auch in diesen harten Zeiten Ich arbeite mit Pulver und ticket Teilchen Du hast keine Ahnung, also sei leise spaßt. ich bin Bäcker und ich mache das aus Leidenschaft Und ich weiß, andere würden das nicht durchstehen Alles erste Sahne, ich lasse keine Fehler durchgehen Ich gehe arbeiten, wenn andere Leute Schafe zählen Ich mach den Ofen an Während andere schlafen gehen Der Tag beginnt zur Stunde der Gespenster Harte Schale weichert gern, Brote sind wie Gangster Und ich hol für den Ofen Holz herauf Ich bin Bäcker und ich bin stolz darauf Ich bin Bäcker, 24 Stunden am Tag Jede Woche 365 Tage im Jahr Ich bin Bäcker, ich habe mir alles selber beigebracht Mein bester Freund hat seit fünf Jahren kein Teig ich gemacht Ich bin Bäcker, 24 Stunden am Tag Jede Woche 365 Tage im Jahr Ich bin Bäcker, ich habe mir alles selber beigebracht mein bester Freund hat seit fünf Jahren kein Teig gemacht Sondermann, mehr nicht. Kamm's Backwerk In meinen Augen sind die alle einen Kack wert Das ist nicht fresh und du wirst leise betrogen Ich hab die fleißigsten Pfoten, hab den heißesten Ofen Du siehst auf meinen Wangenknochen kleine Schweißperlen Unser Vollkornbrot, das mag ich am meisten Ich perfektioniere bis ins kleinste Detail Komm ich besuchen, sieh mir zu, sei mit dabei Ich weiß nicht, was du lieber magst, Kross oder Labrik Ich geh auf die Kunden ein, das ist meine Taktik Ich bin Bäcker, was Geschmackaffe. Das hier ist das Beste, das ist nicht Geschmackssache Ich bin Bäcker und der Volksmund schmatzt. Küsst das Baguette, es ist Vollmund, Schatz Magst du dieses Business nicht, dann geh besser heim Ich persönlich wollte nur wie Boris Bäcker sein 24 Stunden am Tag, jede Woche 365 Tage im Jahr Ich bin Bäcker, ich habe mir alles selber beigebracht Mein bester Freund hat seit 5 Jahren keinen Teig gemacht Bäcker, 24 Stunden am Tag, jede Woche 365 Tage im Jahr Ich bin Bäcker ich hab mir alles selber beigebracht Mein bester Freund hat seit fünf Jahren kein Teig gemacht Mein bester Freund Mein, mein bester Freund Mein bester Freund hat seit fünf Jahren kein Teig gemacht Mein bester Freund Kein Teig gemacht Can you get me Can you give me Heimat heißt für mich äh, die Berge, der See, die Bäckerei, alles das zusammen ist für mich das, was Heimat bedeutet. Also Parallelen zwischen Frisbee und Backen ist die extreme Freiheit zu so tun und zu lassen, was man möchte. Ja, ich habe hier einen Teig, das ist nur so die Grundessenz, aber ich kann dem Teig alles beimengen, was ich möchte. Ob es jetzt Oliven sind, ob es Zwiebeln sind oder Tomate oder wie auch immer, ich kann machen, was ich möchte. Alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich tun. Und beim Frisbee ist es das Gleiche. Ich habe da mein Grundgerät, mit dem ich eben meine Sachen mache. Aber was ich damit mache, bleibt immer noch mir überlassen. Frisbee ist jetzt nicht einfach nur erfundener Name, sondern es gab einen Kuchen von einem Hersteller, der hieß Frisbee Pie. Und dieser Kuchen war in einer Aluschale verpackt. Und die Studenten, die diesen Kuchen gegessen haben, die haben nach dem Kuchenessen die Schale umgedreht und haben sie sich gegenseitig hin und her geworfen. Und so entstand die Frisbee. Dass ich jetzt eben nicht Werbekaufmann geworden bin, ist eigentlich nicht so schlimm, denn ich kann auch in dem Beruf kreativ sein und ähm, deswegen glaube ich, ist das alles schon ganz gut gelaufen, so wie es jetzt ist. Ich habe viel Zeit in dem Job, die Dinge zu machen, auf die ich Lust habe. Ja, ich stehe früh auf, werde früh fertig und kann dann machen, was ich möchte. Also berufliche Ziele, die sich auftun, sind nach der Ausbildung natürlich Bäckermeister, den ich gemacht habe, letztes Jahr. Und das ist eigentlich nur der erste Schritt. Man kann dann auch noch studieren gehen, man kann Lebensmitteltechnik studieren. Ja, wenn Leute gerne handwerklich was tun und gerne versuchen, sich selbst in einem Produkt zu verwirklichen, dann ist, glaube ich, das Bäckertum in dem Moment genau das Richtige. Mhm. Also was das Frisbee-Spielen angeht, ist es so, dass ich äh, dazu gekommen bin, es tatsächlich zu managen, dass die nächste deutsche Meisterschaft 2011 hier im Übersee am Strandbad stattfindet. gemacht, in der Bäckerei als Fachverkäuferin. Aber mittlerweile bin ich Verkaufsleiterin, Managerin des Unternehmens. Mein Mann managt die Backstube, ich manage den Verkauf und alles was drumherum anfällt. Ja, also so ein typischer Tagesablauf, also ich stehe so um 6 Uhr, 6:30 Uhr stehe ich auf, das Kind schläft meistens noch, dann habe ich eine Ruhe Zeit, mich fertig zu machen. Wenn ich dann fertig bin, mache ich den Kleinen wach, dann gehen wir zusammen in die Büroküche, eine Etage tiefer, dann kommt mein Mann dazu, der ist ja nachts in der Backstube, frühstücken zusammen. Ja, das ist für uns sehr wichtig. Mit der Bäckerei lässt sich das wunderbar verbinden. Wir sind alle unter einem Dach. Und mein Kind mag das, mit mir in den Laden zu gehen, die Verkäuferin zu besuchen. Dann beginne ich mit meiner Filialhunde. Ähm, helfe bei der Warenpräsentation, schaue mir, was es noch zu bestellen ist, gebe eventuell Tipps zum, zur Kundenberatung. Ja, ein großer Teil meiner Arbeit ist auch ähm, ja, die Büroarbeit im Office. Ähm, dort müssen Plakate gedruckt werden, die wir alleine gestalten. Die Preisschilder werden neu gedruckt. Eine Produktinformation muss geschrieben werden. Ja, ich mache ja auch ähm, die Filialplanung oder die Personalplanung. Da muss ich auf die Uhr schauen, dass ich den Kleinen abgeholt kriege von der Tagesmutti. Da setze ich dann mit Rudi am Computer, gebe die Bestellung ein, drucke die Lieferscheine. Ja, wenn wir soweit sind, drucke ich den Backzettel. Ausbildung ist sehr wichtig. Die Bäckereiberufe sind sehr umfangreich, also die haben von allem was. Man sollte teamfähig sein, kreativ sollte man sein. Das Betriebswirtschaftliche spielt ja auch da rein. Ja, es kann ein Sprungbrett sein für vieles, vieles mehr. Ich mittlerweile bin Verkaufsleiterin von sieben Filialen. Ja, mit der Familie den stressigen Beruf, also stressig schon, aber es ist positiver Stress. Das Managen, das Organisieren, das Flexibelsein so mit Kind. Früher ausstehen war ich eh gewohnt, ähm, irgendwann lasse ich die Arbeit Arbeit sein, dann habe ich nur noch Zeit für mein Kind, für Rudi und für meinen Mann. Dann spielen wir eine Runde, ich lese ihm eine Geschichte vor, lasse den Abend richtig schön ausklingen. Ja, das Kind bereitet mir halt Freude, gibt mir Kraft. Schön wäre natürlich, wenn er mal irgendwann die Bäckerei übernimmt, dann ist es so unser Leben eigentlich und es wäre ja schön, das Weiterleben zu sehen. Das Tollste an meinem Beruf ist ja, der, der Kontakt mit den Menschen, sei es die Verkäuferin, die Azubis, die Kunden. Mit einer Ausbildung im Bäckerhandwerk steht einem alles offen. diese Steine, die man durch die Pfeife raucht Crack Crack Ich bin Bäcker, während andere verkackt haben Bleib ich Bäcker, ich handele mit Backwaren Es ist gut und wenn sich das Ende nähert Ich bin auch Bäcker, wenn der Teig nicht mehr gärt Ich bin Bäcker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 mein bester Freund, mein, mein bester Freund, mein bester Freund hat seit fünf Jahren kein Teig gemacht, bester Freund, kein Teig gemacht.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 die Leute wissen ja auch genau, was sie wollen. Bei meiner Schwester zum Beispiel, die wusste genau, ich will hier in, in Weston bleiben. Ähm, hat geheiratet, ähm, Haus gebaut, äh, Kinder bekommen. Und bei mir war es dann auch einfach so, dass ich mal raus musste, um dann festzustellen, zu Hause ist auch super. Man muss nicht die große, ich sage jetzt mal, manager machen, um ähm, ja, ein gutes, gutes Leben aufzuführen. Ja, meine erste Erinnerung äh, zum Backen, da fällt mir eigentlich nur mein Opa ein. Da sind wir als Kinder immer in die Backstube gegangen und da hat er gerade die frischen Brötchen aus dem Ofen geholt. Und wir durften jeder eins bekommen, dann haben das aufgebrochen und einmal mit dem Finger durch und die Kuh in den Mund gesteckt. Das ist das, was mir ja, als erste Erinnerung zum Backen einfällt. Wir haben immer alle Sport gemacht. Mein Vater, der hat Fußball gespielt. Meine Mutter hat auch sogar in den 70er Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Und irgendwann hat mein Vater dann mit Laufen angefangen. Und da sind wir als Kinder auch immer mitgefahren. Mit dem Fahrrad haben ihm die Trinkflasche gereicht. Und äh, dann ging das irgendwann über zum Triathlon. Nachdem ich dann die Bäckerlehre gemacht hatte, ähm, habe ich aber irgendwie gedacht, das kann ja hier irgendwie nicht alles gewesen sein. Im Westen muss doch noch was anderes geben. Und eigentlich passt ja Sport, Ernährung, Backen, Essen irgendwo auch alles zusammen und habe dann Ernährungswissenschaften studiert. Dann wurde das mit dem Triathlon eigentlich immer ähm, intensiver. Und dann habe ich mir äh, dann irgendwie ein Herz gefasst, ähm, genauso wie ich mein Herz gefasst habe, so jetzt den elterlichen Betrieb zu übernehmen ähm, und habe dann für den Ironman trainiert. Und das hat dann auch gleich im ersten Anlauf geklappt. Da hatte ich mich dann für Hawaii qualifiziert. Dann habe ich mich da so ein bisschen durch die Wüste gequält und mein ähm, mein Ziel auf der war einfach nur, ja, geil. Queen of Kona oder so ähnlich. Ja und eigentlich haben Wacken und Triathlon ja auch äh, viel gemeinsam. Beim Triathlon ist so, da sagen viele Leute, die muss doch bekloppt sein, 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 äh, Kilometer Fahrrad zu fahren und dann noch einen Marathon zu laufen. Und äh, genauso. Ich glaube, ich denke viele Leute auch, nee, den Job würde ich mir einfach nicht antun, wenn ich nachts um 2 Uhr aufstehen müsste. Ich sag mal nur, damit die Leute morgens ihre frischen Frühstücksgebäcke auf dem Tisch haben. Ja, mir macht es mir macht's auch einfach Spaß, äh, mit, den, mit den Händen äh, zu arbeiten. Also ich sehe wirklich, ich, ich forme irgendwas äh, aus, aus Mehl, Wasser, ähm, Sauerteig, Hefe und Salz, da, da kann ich wirklich ein tolles Gebäck formen. Und ähm, ich glaube auch, dass der kleine Bäcker um die Ecke wieder so ein bisschen, so ein bisschen in wird. Ich glaube, die Leute sind so ein bisschen auch auf der, auf der Suche nach, ja wie soll man sagen, so ein bisschen heimeliger Atmosphäre und äh, genau das bekommen sie bei uns auch. Und das macht einfach Spaß, wenn ich dann ähm, in den Laden komme, die Theke ist voll und äh, da stehen tolle bunte Sachen drin, wenn man jetzt mal vom Kuchen spricht oder schönes rustikales Brot und knackige Brötchen. Und äh, ja, die Leute stehen dann vor, vor der Theke und man hält dann auch mal einen kleinen Plausch. Und äh, ja, das ist, äh, ich finde das einfach super. einfach immer modern.